Wir werden die Familien mit Kindern stärken, das Familienstärkungsgesetz. Das ist eine Sache, die sehr einvernehmlich auch in den Koalitionsverhandlungen entschieden worden ist, weil es eben darum geht, arbeitende Familien mit Kindern, aus dem Hartz IV, aus dem Sozialbereich herauszuhalten. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Wir werden das Transplantationsgesetz verabschieden. Im Bereich Organspende ist jetzt mal unabhängig von den Widerspruchs und anderen Lösungen ist ganz wichtig, dass wir administrativ auch einiges auf den Weg bringen werden. Da werden wir die zweite und dritte Lesung haben. Und was uns ganz, ganz wichtig ist, weil es uns als CDU und CSU auch um die Zukunft geht, dass wir am Freitag dann auch über die künstliche Intelligenz reden werden. Das ist eines der wesentlichen Themen, die bei uns auch das Leben sehr sehr stark verändern werden.